Hey, ich bin Jill Maria Becks und heute erzähle ich euch, was mich so an der Zucht fasziniert. Dieses Pferd hat einen adeligen Namen, würde ich mal sagen: HBS Golden My Light NRW. NRW für den Zuchtverband. Sie wurde geehrt, weil sie Bundeschampioness geworden ist, hat sie äh, die Ehre, das NRW fix zu tragen. Und HBS steht für Hengst, Haltung Becks Sporthorses. Das ist eigentlich eine verrückte geschichte dadurch dass meine eltern immer schon züchten und ähm, ich auch irgendwie mit papa das mittlerweile ganz viel mache und da auch ein bisschen einwirkung habe und mitreden darf ähm, hatte ich den wunsch mal was alleine sage ich mal zu machen und ähm, quasi etwas auf meinen namen wo ich quasi dran schuld bin und die konsequenzen tragen muss und ähm, dann ergab sich damals die Möglichkeit, diese Zuchtstute, die Ponystute Bianca zu kaufen, weil ich hatte da schon zwei Nachkommen raus und der Züchter, der Besitzer, der war körperlich nicht mehr so fit und hat uns gefragt, Mensch wollt ihr die Stute haben? Und ich so, oh Papa, das wär's doch. Ja. Also haben wir die eben gekauft und mit dem Kohlen und ähm, dann konnte ich mir den ganzen Winter Gedanken machen, was ich verbessern möchte. Und äh, ich wusste ziemlich genau, was äh, ich gut finde und was eben nicht, dadurch, dass ich die Nachkommen davor geritten habe. Und ähm, dann ging es eben darum, ja, such, wir suchen den passenden Hengst. Dann sind wir auch äh, zur Ponykörung gefahren, weil ich von den bewährten Vererbern nicht das Gefühl hatte, dass der Perfekte dabei ist. Dann trabte eben dieser Golden West durch die Halle. Und da waren wir uns einig, ich habe gesagt, Papa, was hältst du von dem? Und er sagte, ja, genau den Gedanken habe ich auch. Das ist es. Ja, dann haben wir den eben äh, besamt die Stute im Frühjahr und die war auch so vertragend und dann musste ich elf verdammt lange Monate warten. Ich kenne es ja von den Großpferden, aber wenn es dann das eigene ist, so was auf dem eigenen, ja, aus dem eigenen Gedanken wächst, dann äh, sind elf Monate doch schon wieder länger als normal und äh, diese elf Monate gingen wirklich langsam um, aber dann war es endlich soweit. Dann kam im Januar eben dieses kleine Stuhfohlen, Falbfohlen zur Welt und äh, das war eigentlich schon Liebe auf den ersten Blick. Ich glaube, es hätte sein können. Es wäre egal, wie gut oder schlecht das gewesen wäre. Das war einfach mein Fohlen, mein Baby und das war alles für mich. Und dann ging es raus und äh, haben wir draußen traben lassen. Und ich habe da schon großes Potenzial drin gesehen, obwohl man, glaube ich, in dem Moment gar nicht so viel erahnen konnte. Aber äh, ich war stolze Züchterin. Ich hatte schon irgendwie immer das Gefühl, das ist schon was Besonderes. So, das müssen wir jetzt hinkriegen. Das ist was Besonderes, dieses Pony und habe sie dann schon ausgebildet und angefangen zu reiten. Und äh, dieses Bewegungspotenzial, was damals da war, blieb auch. Und durch die Erfolge wurde mir das dann auch relativ schnell klar. Es begann eigentlich damit, dass sie auf der Stutenschau direkt ähm, erste Reservesiegerin wurde von Westfalen. Und ähm, im Anschluss wurde sie dann mit mir im Sattel westfalen Championess. Das war schon prima, da war ich ganz glücklich. Und dann sind wir eben noch zum Bundeschampionat gefahren. und äh, Sie hat sich toll benommen, toll gezeigt und toll entwickelt. Und äh, dann haben wir es wirklich geschafft, dort äh, ja, als gemeinsam als Team Bundeschampion zu werden. Und ähm, da war ich wirklich überglücklich. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, da war auch nicht mit zu rechnen. Und dass wirklich die Kombination so gepasst hat, das war wirklich ganz, ganz großes Glück. Und ähm, ich weiß nicht, ob... Ich meine, so es ist für mich ein besonderes Pony und die bewegt sich wirklich für mich wie ein Großpferd, ganz elastisch. Und, ähm, ich weiß nicht, ob ich so ein Pony noch mal so ziehen kann. Das war das Erste. Vielleicht wird es das Beste bleiben. Ich weiß es nicht. Aber ähm, ich habe dem Pony auf jeden Fall versprochen, dass es hier bleiben darf und auf Dauer wird es sicher auch bei uns dann in die Zucht. Wird das meine Zuchtstute werden, mit der ich weiterzüchte? Mit dem, was du bekommst, mit den Gegebenheiten zu arbeiten, das ist toll. Und das ist genau das, warum wir diesen Sport hier so betreiben und die Zucht.